Dass man hier mal hinter die Kulissen gucken kann. Ich bin selber ein bisschen im Finanzsektor tätig und von daher interessiert mich das Ganze auch. So allgemein, was hier so passiert. Also wir haben auch mit der äh, mit zwei Mädels von der Bankenaufsicht geredet. Am besten ja. hat mir bis jetzt gefallen. Diese Riesenhalle, ich wusste nicht als Frankfurter, dass wir so ein schönes Gebäude haben. Ich wollte mal den Goldbarren heben. Genau und Gold anzufassen. Ja, dass das ist alles so ein bisschen interaktiv. Ist. <lacht> das hab ich habe ihn noch nicht ganz hoch bekommen, da müssen wir ein bisschen mehr trainieren. Und bei der VR Kino, das war cool. Und zu erfahren, wie viel Gold hier gelagert wird, ist auch spannend. Die Stände mit dem Bargeld, mit dem äh, Falschgelderkennung und Sicherheitsmerkmale, war sehr schön gemacht. Das habe ich inzwischen auch gelernt. Ich habe noch alte d bug Münzen, die kann man hier umtauschen.